und auf DorfTV und im Livestream mein Name ist Wolfgang Gumpelmeier-Mach. Schön, dass so viele Interessierte hier zur Jugendhackt und zur Präsentation der Projekte gekommen sind. Jugendhackt Österreich findet dieses Jahr zum dritten Mal bereits statt und auch heuer haben wir knapp wieder 40 jugendliche, junge, junge Hackerinnen und Hacker hier versammelt, die in den letzten Tagen an ihren Projekten gearbeitet haben und gesellschaftsrelevante Software- und Hardwareprojekte realisiert haben. Das Motto dieses Jahr war mit Code die Umwelt verbessern und wir werden dann sehen, was sich da in den Projekten in dies, zu diesem Thema so alles abgespielt hat. Mittlerweile gibt es zu Jugendhackt auch ein Spin-off, also eine Zusatz, ein Zusatzformat, von Jugendhekt Österreich für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren ähm, mit dem Namen Hello World. Ähm, das bietet, ähm, dabei bieten wir regelmäßige Workshops an an zwei unterschiedlichen Standorten äh, im Linzer Wissensturm und in der Stadtbibliothek Auwiesen. Und nächstes Jahr, also 2020, kommt dann noch ein dritter Standort dazu äh, und zwar in Pichling. Das heißt äh, aktives äh, Programm. Äh, das ist aber noch nicht alles. Äh, Nämlich ab nächstes Jahr wird es auch ein zusätzliches Format geben, das Hello World Toolkit. Und das ist ein Fortbildungsprogramm für Erwachsene zu Making und Coding in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also auch sehr spannend. Und damit noch nicht genug, da geht es noch weiter. Also Jugendhackt Österreich hat sich da programmtechnisch nochmal ein bisschen mehr einfallen lassen für nächstes Jahr. Es wird auch noch eine Jugendhackt Workshop das ganze Jahr verteilt entstehen. Und an dieser Stelle vielen Dank an die IKT Linz, die dieses Programm ermöglicht. Also nicht nur einzelne Programmpunkte, sondern das komplette Programm nächstes Jahr unterstützen wird. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zur Begrüßung darf ich äh, nun gleich äh, zwei Vertreterinnen der Veranstalter, Veranstalterinnen auf die Bühne bitten, äh, die ein paar Worte ans Publikum richten werden. Und zwar Sieglinde Meyerhofer von der IKT Linz GmbH und Sisa Ertl von der Grand Garage. Ja, hallo, ich bin die Siklinde Meierhofer, arbeite in der IKT Linz GmbH, bin auch als Vertreterin. Heute da möchte ich Sie und euch recht herzlich begrüßen, besonders die Jugendlichen, die uns da heute, was ich gehört habe, sieben coole Präsentationen machen werden. Was mir besonders freut an der Veranstaltung ist, dass Jugendliche begleitet von Mentoren und Mentorinnen da ihre Fähigkeiten beim Programmieren, beim Hacken, beim Bauen von technischen Lösungen ausprobieren und auch ausbauen können und dass sie dabei auch erleben, wie man damit die Welt und unsere Gesellschaft gestaltet. Das freut mich besonders und ich freue mich auf diese Präsentationen. Herzlich willkommen. Genau, ich bin Elisabeth Ertl. Äh, ich darf ich im Namen der Grand Garage willkommen heißen. Äh, die Grand Garage ist ein Makerspace, für alle, die es nicht wissen, die es seit Anfang März in äh, der Tabakfabrik gibt. Das sind 4000 Quadratmeter Innovationswerkstatt, also Werkstätten, die für alle Menschen offen stehen und äh, vor allem für junge Leute ein Raum sein soll, wo sie lernen und wachsen können. Und das haben wir die letzten drei Tage Highlight erlebt. Also es waren wirklich drei Tage von in der Früh bis spät in die Nacht rein, wo decodet worden ist und mit unglaublichem Einsatz und unglaublicher Energie an Projekten gearbeitet worden ist, die was die Welt verbessern sollen. Und durch das, also ich habe überhaupt keine Angst mehr vor der Zukunft. Also ich habe wirklich Hoffnung geschafft, dass diese Welt, also durch diese Projekte auf jeden Fall, ähm, viel, viel bunter und schöner wird. Ihr werdet wirklich staunen, was da jetzt alles rauskommt. Ich freue mich schon. Vielen Dank und vielen Dank auch, auch an die zahlreichen äh, Unterstützerinnen und Partnerinnen äh, von Jugend Hacked Österreich, äh, von der Veranstaltung, äh, unter anderem heute vor Ort ähm, sind äh, von den Unterstützerinnen und Partnerinnen Lisa Schaumberger von Dynatrace, Applaus bitte, Applaus Lukas Hacker von Fronius, Martin Kienbauer von der Arema Group. Und ganz besonders möchten wir uns bedanken auch noch bei Annemarie von wikimedia Media, die das ganze Wochenende über fleißig am ähm, Programm mitgearbeitet hat. Und natürlich bei allen nochmal äh, sehr herzlichen Dank für die Mitarbeit. Äh, an dieser Stelle auch ähm, möchte ich äh, um die Eröffnungsworte von der Vizebürgermeisterin Karin Hörzen bitten, die eben auch äh, sich die Zeit genommen hat, heute hier zu sein und das wertschätzt die Arbeit der Jugendlichen nochmal umso mehr. Vielen Dank. Ja, liebe Hackerinnen und liebe Hacker, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, was in den vergangenen drei Tagen produziert worden ist. Ich glaube, wir stehen ja da wieder einmal auf historischem Boden. Die Tabakfabrik wurde vor knapp zehn Jahren von der Stadt Linz übernommen. Damals gab es leider aufgrund der Schließung der ehemaligen Tabakwerke haben 300 Menschen ihre Arbeitsplätze verloren. Jetzt haben wir ein großartiges Areal für Innovation, Digitalisierung und viele Möglichkeiten und mittlerweile arbeiten auf diesem Gelände wieder 1.200. Menschen. Ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte, aber die Erfolgsgeschichte werden unsere Jugendlichen heute auch fortschreiben mit ihren Projekten, mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität, die an den vergangenen drei Tagen eingebracht worden ist. Und es ist schon erwähnt worden, ist, man braucht sich nicht Sorge machen um die Zukunft der Welt, wenn wir diese Jugendlichen haben, die mit dieser Energie auch hier arbeiten und ich habe auch schon gehört, dass ganz gut war, dass die Zeitumstellung war, weil in der Nacht eine Stunde mehr zur Verfügung stand. Also auch das wurde genutzt. Also ich glaube, wirklich, das intensiver kann man gar nicht mehr arbeiten, also ein herzliches Dankeschön allen, die mitbeteiligt sind, Frau Meierhofer von der IKT, Frau Ertel, Ihnen auch von der Grand Garage, allen Unterstützerinnen und Unterstützer, die mit dabei waren, die unsere Jugendlichen begleiten, auch ein herzliches Dankeschön den Mentorinnen und Mentoren, die zum Teil auch ehrenamtlich gearbeitet haben, ich glaube, das ist auch einen Sonderapplaus noch mal wert, also für dieses Engagement, für diesen Einsatz. Das war ein bombastischer Applaus bei meinem Applausmesser. Das gesamte Jahr war das sicher der Highscore. Also gratuliere dafür wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig auf die Projekte. Gratuliere jetzt schon allen Jugendlichen, die mit beteiligt war und sagt Bühne frei für die Projekte. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Vizebürgermeisterin. Wir haben schon gehört, es waren sieben Projekte, sieben Teams an diesem Wochenende aktiv und haben gehackt, gecodet und die Welt verbessert. Äh, welche sim Projekte das waren, äh, was sie, woran sie gearbeitet haben und was dabei herauskam, das werden wir jetzt in den nächsten äh, Minuten und äh, in der nächsten Zeit erfahren. Das erste Projekt äh, klingt sich gerade ein, das Team äh, Parlament 360 oder 360, je nachdem. Ihr werdet selber genauer noch dazu was sagen. Bitte auf die Bühne Viktor, Christian und Yusuf und einen herzlichen Applaus.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 Vielen Dank, David, Viktor, Yusuf. Dankeschön.